Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um einen Ausschnitt zu unserem ersten Online-Kurzseminar seminar rund um das EEG 2023. Da haben der Thomas aus meinem Team und ich ähm, schon eine ganze Weile, zweieinhalb Stunden ungefähr über die Entwicklung im EEG, im erneuerbare energien -Gesetz gesprochen. Das ist jetzt eine Veranstaltung, die jeden Monat einmal bei uns stattfindet. Wir werden auch monatlich über das Smart Metering und über die Marktkommunikation in der Energiewirtschaft sprechen. Also wirklich jede Menge interessante Sachen und hier so ein kleiner Einblick in das, was wir dann in diesen Veranstaltungen so machen. Wenn euch sowas gefällt, geht dann einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung und klickt dort einfach schon mal drauf. Da seht ihr die Möglichkeit, diesen kompletten Beitrag von Ende Mai euch anschauen zu können oder dann eben auch die nächsten Veranstaltungen online buchen zu können. Das ist einfach nur ein Online-Ticket, was ihr euch da kaufen könnt und dann kriegt ihr einen Link auf eine Microsoft Teams-Sitzung und da könnt ihr euch dann einklinken, live zuhören, Fragen stellen und so weiter. Also wirklich jede Menge spannende Möglichkeiten, um sich schlau machen zu können, sehr, sehr schlank, zwei Stunden lang über wichtige Themen der Energiewirtschaft. Also schaut mal rein. Wir gehen mal. Grob durch äh, das, das, das, das Gesetz an sich, wichtig vielleicht mal vorab, ein Artikelgesetz ähm, hat und das haben wir auf unserem YouTube-Kanal ein paar Mal erklärt, immer so die Eigenschaft, dass es verschiedene andere Gesetze und Verordnungen anfasst und jeder Artikel dieses äh, Artikelgesetzes immer sich auf, auf ein Gesetz, eine Verordnung jeweils bezieht und sagt, hey, ich ändere jetzt das EEG und der nächste Artikel ändert dann das Energiewirtschaftsgesetz und, und der nächste dann irgendeine Ausführungsverordnung zum Beispiel dementsprechend nicht wundern, dass das auch wirklich immer ausufert und es dutzende Seiten an Inhalten dann gern gibt, weil hier im Regelfall mehrere bestehende Gesetze angefasst werden oder auch mehrere neue Gesetze in Kraft treten. können. Und das ist dann in der Regel oder geht auch in der Regel schneller, als wenn man jedes einzelne Gesetz wirklich von A bis Z überarbeiten würde. Hier beim Artikelgesetz geht es einfach darum zu gucken, welches Gesetz muss ich überhaupt anfassen in dem Zusammenhang, um das dann schnell in so einem Gesetzespaket auch, auch abarbeiten zu können. Gut, ähm, ja, Artikel 1, offensichtlich, das erinnerbare Energiengesetz. EEG wird geändert. Klar, überrascht es niemanden. Ja, weitere Änderungen des Energiengesetzes äh, sind halt auch schon Also es hat sich für mich nicht erschlossen, warum man nicht einfach gesagt hat, Artikel 1 und man nimmt alles runter. Ähm, wahrscheinlich ergaben sich die anderen später und man hat sie dann einfach in einen zweiten Artikel genommen. Manchmal ist es nicht ganz nachvollziehbar. Ähm, was natürlich sein kann, was hier mit rein spielt. Ähm, eventuell Änderungen, die man vorfristig angreifen möchte, dass man die nochmal getrennt hat. Aber es war für uns nicht wirklich so eindeutig, warum man zwei Artikel macht für einen und dasselbe Gesetz. Ja. Bei den anderen, glaube ich, ist es dann eindeutiger, wenn du mal weiterklickst, ähm, Es gibt hier ein vollkommen neues Gesetz, wobei aus meiner Sicht die Regelungen dort drinnen nicht neu sind, sondern man nimmt die einfach aus den anderen Gesetzen raus, packt die separat und sagt dann in dem Energieumlagengesetz, welche Umlage habe ich denn überhaupt? welche berechne ich oder in welcher Art und Weise berechne ich das, wem berechne ich das. Ja. Aber auch da wird es so sein, nicht jede Umlage ist dort drin. Ist so, ja. Okay. Also das, ist deshalb dann auch Änderungen beispielsweise wieder im Energiewirtschaftsgesetz, um ja. zu sagen, was bleibt beispielsweise dort, welches, was nehme ich nicht in das Energieumlagengesetz. Aber grundsätzlich macht es Sinn, das werde ihr dann sehen, so ein Energieumlagengesetz neu zu machen, um das mal zu bündeln und auch für die Zukunft zu sagen. Dann packen wir alles separat rein, was in diese Richtung geht. Dann haben wir noch die Änderung der Stromnetzentgeltverordnung, die ja dann wieder etwas operativer ist. Die geht dann stärker auf das, was im Alltag zwischen den Häusern zu, zu machen ist. Und in der Netznutzungsabrechnung. schlussendlich werden ja die. Einnahmen des Versorgers aus der Endkundenabrechnung dann weiterverteilt an erstmal den, den Verteilungsbetreiber auf dieser Ebene. Die Gegenlage war immer so eine Besonderheit, die direkt an den Übertragungsbetreiber im Regelfall zu, zu geben war, über auch ein Berichtswesen, was immer zum Mai eines jeden Jahres einen um, Stichtag hatte, und äh, da dann eben die, die Zahlungen zu, zu übernehmen waren. Ähm, das ist natürlich dann auch genau ein Punkt, der eine der, der Änderungen, die wir jetzt schon haben, eben so mit sich gebracht hat, dass klar die Umlage äh, wegfällt. Damit muss der Versorger sie nicht mehr zahlen, aber er darf sie auch nicht für sich behalten. Er muss den Wegfall weiterreichen. Ähm, Grundversorgungsverordnung äh, geht ja direkt nochmal weiter. Äh, ein, die wir auch wieder in unserem Alltag in der Wirtschaft sehr stark sehen, die regelt im Großen und Ganzen den Verbraucherschutz, dass eben jeder Kunde ein Recht darauf hat, versorgt zu werden und auch immer zurückfallen kann auf eine grundlegende Versorgung, egal ob Ersatz- oder Grundversorgung. Die Unterschiede haben wir auch auf unserem YouTube-Kanal oft genug schon angesprochen und erklärt. Wir werden im Detail dann Genau, also wir haben, oder, wir haben Folien vorbereitet, wo wir das Thema gerade Ersatzversorgung oder die Anforderungen an die Ersatzversorgung noch mal darstellen, als hat sich ja durch äh, die Erhöhung der Preise und die Insolvenz des ein oder anderen Energieversorgers auch herausgestellt, dass viele der Grundversorger jetzt Ersatzversorgung leisten müssen und das zu Preisen, die schwierig sind ja. oder auch die Beschaffung dieser Energiemengen schwierig sind. Ja. Und da war es einfach wichtig, dass auch hier jetzt mal Änderungen an der Grundersatzversorgung äh, gemacht wurden. Dazu kommen wir aber dann in einem späteren Kapitel. Genau. Wir begleiten ja auch diverse Energieunternehmen äh, im Consulting oder durch, durch Schulung. Und bei, bei einem Konzern äh, habe ich das damals mitbekommen, dass von, von heute auf morgen 17.000 Kunden in die dortige Ersatzversorgung, Grundversorgung gefallen sind. Das tut dann schon weh. Ne? Damit auch umzugehen, das zu handeln und die Energiemenge zu beschaffen, ist extrem kompliziert in der heutigen. Also recht. gerade für Energieversorger, die natürlich auch langfristig, langfristig, langfristige Beschaffungsstrategien haben. Ist eine Ersatzversorgung, die dann in dieser Größenordnung auf die Zukunft natürlich auch nicht alltägliches Geschäft und damit rechnet man auch nicht. Absolut nicht. Wir, wir haben verschiedene Einnahmequellen und hauptsächlich aber immer die EG-Umlage. Wenn wir die nun wegfallen lassen, müssen wir irgendwo anders her natürlich Geld bekommen. In Zukunft ist da der sogenannte Energie- und Klimafonds das zentrale Mittel. Das sind ungefähr 6,6 Milliarden Euro so im Gespräch, die jetzt erstmal gegen Finanzierungsbedarf sind, wenn die Umlage wegfällt. Das ist aber in einem Bundeshaushalt, sind das Peanuts. Das, das macht jetzt hier wirklich keinen riesigen Unterschied mehr. Das über diesen Weg anzugehen, können wir relativ klar machen. Genau, das ja. ist eben das, was schon sehr häufig in der Presse jetzt auch war, dass die EEG-Förderung nicht mehr über den Strompreis stattfindet, dass das beendet wird. Es geht darum, dass aber, sage ich mal, der reine Wegfall, der EEG-Umlage tatsächlich zum 1.1.2023 dann passiert. Und das, das, was zum 1.7. jetzt diesen Jahres passiert, was meine Absenkung auf den Wert Null sein wird. Das heißt, selbst wenn das mal in der Presse so rüberkommen sollte, die EEG-Umlage wird jetzt nicht in 2022 zum 1.7. schon abgeschafft, sondern sie wird erstmal auf Null reduziert. Ist dann natürlich genauso über den Haushalt abgedeckt, Finanzierungsbedarf wie auch danach. Und sie wird aber trotzdem in den diversen Gesetzen weiter auftauchen, gerade auch in dem neuen Energieumlagengesetz. Absolut. Und das ist jetzt das, was entsprechend hier ähm, mit, mit äh, von uns aufgeschrieben wurde. Sie wird überführt. Äh, KWK-Anlagen, Offshore-Netzumlage äh, werden entsprechend für das öffentliche Netz weiter erhoben. Und, äh, aber wie gesagt, die Förderung letztendlich oder das Herabsenken auf Null passiert in diesem Jahr und die völlige Abschaffung in dem nächsten. Genau. Wichtig ist ja hier auch immer der Aspekt Entnahme von Strom aus dem öffentlichen Netz. Wir haben die IG-Umlage auch immer bei Einspeiseanlagen gesehen, was ja das, das Modell des Betreibers und manchmal schwierig gestaltet hat. Gerade ab bestimmten Größen bist du meinetwegen vermindert oder vollumlagenpflichtig gewesen oder in bestimmten Betreibermodellen teilweise auch nicht zahnpflichtig. Das ist insgesamt ein mega spannendes Thema, um eben äh, bei, bei den Betreibern die Geschäftsmodelle einfacher zu machen, dass sie an sich wegführt Aber die verbleibenden Umlagen, die jetzt wirklich alle deutlich geringer sind als die EG-Umlage, ähm, sind halt hier und da trotzdem notwendig, um mittelfristig äh, ja auch flankierende Aspekte äh, zu schützen. Ne? Offshore deswegen, weil dort ja dieser Nichtanschluss von, von Anlagen irgendwoher finanziert werden muss. Die werden äh, vergütet dafür, dass sie äh, ja eigentlich fertig wären, aber kein Kabel da ist. Und dementsprechend muss irgendwo Geld herkommen. Und auch das nehmen wir vom Verbraucher. Ähm, aber ja, es äh, wird da mit, mit, mit weiteren Zubau und mehr Infrastruktur vor Ort, denke ich, in Zukunft auch einfacher sein, da rechtzeitig die Kabel zu legen und zum Beispiel dieses Thema der Umlage auch komplett zu erledigen. Wir können es aber auch rauslassen. Wir ja. gehen da einfach ein bisschen drüber. Bei den Umlagen ist halt immer natürlich, wie gesagt, das Thema, an welchen Stellen ist es sinnvoll, wird, die zu positionieren. Und, und ja, mit einer kompletten Umstrukturierung der Förderung ist es mittelfristig, glaube ich, auch sehr sinnvoll, von, von den Rechnungen einfach rauszugehen und das Ganze zentralisierter zu finanzieren. Mit eben zum Beispiel diesem Energie- und Klimafonds haben wir auch jede Menge Potenzial. Auch weil wir mittelfristig natürlich Kosten, auf CO2 und andere Treibhausgase zum Beispiel berechnen und dann äh, verursacherorientiert äh, ähm, praktisch nochmal mal Gelder einnehmen und die viele Aspekte äh, von den bisher über Umlagen zu finanzierenden ähm, ähm, äh, Geldern ähm, da schon abfedern können oder komplett abfangen können. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Da ist noch nicht das Ende der Entwicklung äh, abzusehen. Genau, Wärmepumpen sollen von den verbleibenden Umlagen befreit werden. Das ist schon sehr gut wie gesagt. Soll. Wir werden sehen, ob es passiert. Da können wir uns Ende des Jahres nochmal drüber unterhalten. Wäre aber auch sinnvoll. Ne? Also, da ist auch immer das Thema, es ist trotzdem sehr stromintensiv und wer sind so stark damit beschäftigt, überlegt halt auch, naja, wie, wie lohnt sich das, wie rechnet sich das überhaupt korrekt? Ist dann ein, ein Doppeltarif, wie wir ihn schon immer kennen, HTNT sinnvoll oder sind vielleicht auch dynamische Tarife in Zukunft mit Smart Metering da schon ein Thema, was heute bereits funktionieren könnte? Mal schauen. Ja, besondere ja. Ausgleichsregelungen. Ähm also hier geht es auch grundsätzlich darum, dass diese Regelungen ins Energienumlagengesetz überführt werden. Da gucken wir ja dann auch nochmal, wenn wir uns über das Energienumlagengesetz kurz verständigen, auch nochmal drauf. Das trifft auf viele dieser Umlagen zu. KWK-Umlage und Schornetz-Umlage sind dann die einzigen besonderen Ausgleichsregelungen an dieser Stelle. Genau. Aber auch da zu also den Begrifflichkeiten haben wir schon mal Videos gemacht und auch ein Lexikon, da kann man jetzt halt einfach nochmal nachschlagen. Wenn diese verschiedenen Besonderheiten, also die, so die nächste Ebene es gibt, da ich also das, wenn das hier und da nochmal Fragezeichen mit sich bringt, einfach nochmal nachschlagen bei uns. Genau, Thema Stromkennzeichnung soll novelliert werden. So richtig hat man noch nicht äh, das gefunden, was, was, was, sie, was tatsächlich stattfinden soll. Ja. Ähm, zum einen soll äh, das Thema Finanzierung der EEG-Förderung da drin auftauchen. Und zum anderen äh, ist mir bekannt, dass man auch das Thema regionaler Herkunft äh, ein, ein, eines, ein, eines Stromverbrauchs dann auch wirklich auf der Kundenrechnung sehen soll. Also es geht nicht mehr darum, wo ist es erzeugt, sondern der Kunde soll auch tatsächlich sehen, äh, ist der Strom äh, regional verbraucht worden von dieser Erzeugungstechnologie. Und da bin ich mal gespannt, wie. Äh, die Darstellung dann tatsächlich erfolgen soll. Es, es soll grafisch dargestellt werden ähm, und soll auch den Erfordernissen des äh, INEG äh, gerecht werden. Paragraph 42 ist ja da die entsprechende Regelung. Ähm, wie man aber praktisch den eingespeisten grünen Strom dann beim Kunden wieder rausnimmt und äh, sagt, das ist da, der ist tatsächlich bei dir angekommen. Ja. Äh, bin ich mal gespannt. Also es kann ja eigentlich nur diese, dieser Wert sein, der auch irgendwo eingespeist ja. wird ist der, der beim Kunden wieder rauskommt. Dass das grafisch noch mal besonders hervorgehoben wird. Ist auch sinnvoll. Wir haben mit dem regionalen Nachweisregister schon eine Entwicklung gehabt, die ähm, diese, diese vor Ort, 50 Kilometer meine ich, ähm, Begrenzung, äh, besondere Vermarktung von, von Strom ja, äh, mit sich gebracht hat. Aber es war halt immer so ein Nebenthema, ein Nischenthema. Ähm, es wird halt immer interessanter, welche Auswirkungen eigentlich die Energiewende auf meine Steckdose hat. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung um das äh, anzugehen. Herkunftsnachweis ist dann eben ein, ein paralleles Thema, ähm, um dann nachher wirklich auch nachweisen zu können, diese Kilowattstunde kommt von dort in großen Grenzen. Und das hängt hier in dem Fall ganz ähnlich mit dieser Stromkennzeichnung äh, zusammen, mhm. die innoviert wird. Wenn ich das nicht habe, kann ich ja natürlich auch nicht wissen, was ist mit dem Strom, den ich da ausspeise, wo kommt der tatsächlich her? Und äh, das wird jetzt miteinander in Verbindung gebracht. Wir haben uns mal gedacht, wir stellen das mal in einem Gesetz da und da und das ist das ja, immer noch das wichtigste Gesetz, was wir haben. Also da stehen dann solche äh, spannenden Sachen drin, wie ich habe einem EEG äh, einen Paragrafen verschoben, mhm. der gilt aber auch fürs ENWG, also muss ich den auch dort reinschreiben. Ja. Ne? Das ist und dann wichtig. dann wichtig natürlich auch, es ist dann nicht mehr EEG 2021, sondern 2023. Ja. Dann die Re Regelungen, die ich ins Energieumlagengesetz überführe. Hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Wenn ich den Wälzungsmechanismus überführe, schreibe ich das auch entsprechend rein. Das muss dann wieder im EEG stehen und steht aber auch im neuen Gesetz. Ja. ja, das beruhigt eines so ein bisschen, dass wir uns wirklich auf EEG-KTKG konzentrieren von inhaltlicher Natur ähm, und eben nicht die 14, 15 verschiedenen Gesetze und Verordnungen wirklich, wirklich inhaltlich geändert werden aber trotzdem man muss es äh, einen Überblick darüber sich äh, natürlich verschaffen was hier noch alles angeht ja. weitere Wälzungen. Ne? Ähm, das hat man ja schon vorhin mal ja. gesagt dass das dort bleibt entsprechend das Regelungen überführt werden ins Energie- und Umlagengesetz ja. ähm, dass aber auch Dinge dort bleiben können oder dort von, ja. von, von, von anderen Gesetzlichkeiten erhoben werden das ist praktisch dort jeweils auch im ENWG mit aufgeführt ja. Wir, wir sind gespannt, was im, also wenn das Osterpaket, davon gehen wir aus, dass das, was, was besprochen wurde, dass das auch so kommt und dass es das beschlossen wird. Und dann sind wir gespannt, was im Sommerpaket alles tatsächlich noch mhm. ähm, mit reinfließen wird. Wir denken, dass es die Energiewirtschaft mit dem Osterpaket grundsätzlich abgearbeitet mhm. äh, wurde und dass das Thema Sektorenkupplung im, im Sommer kommen wird, dass wir so Gebäudesektor, Verkehrssektor mit dabei haben. Mhm. Wird auch nochmal ein spannendes Thema. Jetzt vielleicht nicht für die Energiewirtschaft im im Sinne, aber für das Gesamtbild, Klimaschutz etc. schon. Und dann ähm, sind wir natürlich auch gespannt, was letztendlich im Gesamtpaket Ende des Jahres dabei noch beschlossen wird. Also. Ja, also ganz spannend, je nachdem, wenn ihr euch das anschaut, wird es da schon Entwicklungen gegeben haben. Wir werden ähm, ja weitere Folgeveranstaltungen machen und auch hier und da an anderen Stellen darüber sprechen. Schaut euch das an, schaut euch auch an, was tatsächlich direkt passiert. Wie gesagt, Einfach mal entweder die Fachpresse verfolgen oder wirklich Bundestag.de sich anschauen. Dort gibt es auch Redakteure, die schreiben verständliche Zusammenfassungsartikel über die Entscheidungen, die es dazu so gibt. Und äh, ja, je nachdem, wann gab es nun schon Beschlüsse rund um zum Beispiel EEG-Umlage und Energiesteuersenkungsgesetz und ähm, Energiegesetz und ähm, weitere, weitere Themen. Das Energiesicherungsgesetz ist auch so ein besonderes Thema, um jetzt wieder die Versorgungskrise äh, im Gasbereich. Aber ja, wir haben im EEG eben noch verschiedene Etappen, die zu gehen sind und das bleibt spannend, werden an anderer Stelle wieder äh, besprechen. Also, geht jetzt Zweifel auf n 1 nochmal auf die Startseite oder auf Events und guckt, was da die Folgeveranstaltungen sind. Ihr könnt euch da unkompliziert äh, auf dem gleichen Weg wie mit anderen Produkten ein Ticket holen und dann gibt es da ein, äh, eine Live-Veranstaltung oder eben auch wieder eine Aufzeichnung im Nachhinein, äh, wie in diesem Fall. Wir sind gespannt, was auf uns zukommt. Unbedingt. Es ist nie langweilig in dieser Branche. Es ist permanent mit, mit, mit auch krassen Änderungen versehen, weil es aber natürlich notwendig ist. Wir haben ja immer die echte technische Seite, wir haben die Klimaseite. Es muss nun mal auch was also in der Wirtschaft passieren, damit das bedarfsgerecht und auch entwickelt werden kann. So, und wie gesagt, wenn euch sowas zusagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr diese gesamte Session sehen wollt und vielleicht auch die nächsten dann unten in der Videobeschreibung gucken, da könnt ihr euch einerseits die Aufzeichnung vom letzten Mal kaufen oder dann eben auch die Tickets für die nächsten Veranstaltungen kaufen. Über unseren Online-Shop genauso wie alle unsere anderen Produkte ist das sehr, sehr schlank und easy machbar. Alles klar, habt ihr Fragen, Anmerkungen oder ähnliches noch zu solchen Formaten, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst und geht, wie gesagt, auf... Unser Lernportal n1.de, da findet ihr unsere gesamten tollen Angebote. Bis zum nächsten Mal hier bei Gewerkschaft einfach.